Hallo zusammen, hallo Freunde, nur ein kurzes Video zwischendurch, ich habe noch Restfarben übrig, ähm, dieses Elfenbeinschwarz, Königsblau und Gelbgrün, das Weiß ist alle, darum nehme ich noch von meinem abgefüllten Holzlasur, das ist ja noch die mit Lösungsmittel. mache ich da etwas rein in das Weiß, Und der Keilrahmen ist 15 auf 15 cm, also auch ein kleiner. Und jetzt schauen wir doch mal, was wir draus machen. Wie gesagt, wirklich nicht mehr viel Farben. Aber ich schmeiß nichts weg. Ein bisschen Holzlasur rein. in sind blau gelb, grün nochmal Holz oder so, sonst schreckt man es wahrscheinlich nicht die sind blau und vielleicht bekomme ich noch etwas schwarz raus und macht den Rest nochmal mit Holzlasur voll. Schau mal, ob man jetzt auch so einen Glaudeffekt rausbekommt. So. Schön schauen, dass man die Kanten auch zu bekommen. So, jetzt drehe ich das wieder um. Das muss noch etwas in die Mitte laufen. Farbe soweit, ja, ja, ja, da noch. Okay, cool. So. Etwas erhitzen. Da ist auch noch ein bisschen. durch diese Holzlasso entstehen wahrscheinlich wieder ein bisschen... <lacht> ein paar kleine Zellen. Das passt. Also gut, ich lasse vor 10 Minuten wieder einwirken. Zeige euch gleich von daheim. Und Dann war's es das schon. <lacht> so Freunde, ich zeige es euch gleich getrocknet. Weil das kleine Bild ist recht schnell getrocknet. Finde es ist ganz gut geworden. Vor allem hier diese Linien. Okay. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bye.